Ihr kennt uns. Wir sind laut. Wir sind viele. Wir kämpfen zusammen. Wir haben uns schon oft wütend in den Himmel gestreckt. Atomkraft? Nein, danke. Nie wieder Krieg. Gleiche Rechte für alle. Eine gesunde Natur. Wir stehen für Toleranz. Vielfalt und Freiheit. Wir wollen hoch hinaus. Ohne Populismus. Ohne Angst. Ohne Fake News. Es ist Zeit für mehr Mut. Zeit Haltung zu zeigen. Und mit dem ganzen Herzen für etwas zu stehen. Wofür wir lieben und brennen. Wofür wir lachen und weinen. Zukunft. Nachbarn. Zusammenhalt. Daran glauben wir. Das ist unsere Stärke. Wir haben es in der Hand. Erstens NRW. Zweitens Grün wählen. Zusammen ist es NRW.